Herzlich Willkommen bei SIDUN GLOBE. In sieben einzelnen Videoclips erleben Sie live echte Innovation. Diese Highlights finden Sie so nur in SIDUN GLOBE. In diesem Videoclip zeige ich Ihnen die Nutzung von Microsoft Excel. In Sidun Globe wird Ihr Microsoft Excel als Mengenberechnung integriert, was Ihnen eine Vielzahl von Erleichterungen bietet. Hauptsächlich heißt dies für Sie, genau so weiterzuarbeiten, wie Sie die meiste Zeit Mengen oder Aufmaße berechnet haben, nämlich in Ihrem Excel. Sie können einfache Berechnungen vornehmen, Sie können mit eigenen freien Variablen rechnen. Und Sie können zum Beispiel einfache Mengenzuschläge prozentual hinzufügen. Alle Möglichkeiten die Excel Ihnen bietet, stehen Ihnen zur Verfügung. Nur in Zidun Globe können Sie Ihr Microsoft Excel als Mengenermittlung nutzen. Das bringt Ihnen Komfort und Leichtigkeit. Lassen Sie sich auch von den anderen Highlights von Zidun Globe begeistern. Sehen Sie alle weiteren Videoclips auf dieser Seite und fühlen Sie Innovation.